Ja, hallo. Ist das Ding an? Ja, super. Ich möchte heute noch was anderes erzählen und zwar über das Thema Active Directory und PostgreSQL-Rollen und wie man die verknüpfen kann und das Ganze mit dem Authentifizierungsdienst Kerberos verbinden kann. Ist jetzt auch kein Typisches Geo-Thema, also es geht wirklich relativ allgemein um das Thema Rollen- und Rechtevergabe. Ähm, der Hintergrund, warum wir es aber gemacht haben, kommt natürlich daher, dass wir eine äh, zentrale Geodatenbank haben, eine relativ umfangreiche, und äh, wir da auch sehr viele User haben aus unterschiedlichsten Bereichen und die eben darauf zugreifen müssen. Und äh, das Thema Rollen- und Rechtevergabe da schon immer so ein bisschen ein sperriges Thema war. Äh, ich möchte euch also heute das Thema... Datenbank, Open-Source-basiert, in einem, ansonsten auch in einer Non-FoS-Umgebung vorstellen, ja, also wenn wir äh, mit Active Directory äh, auf äh, Windows-Maschinen ähm, äh, sprechen und äh, wie wir das zusammenbringen, äh, natürlich im Zusammenhang mit der zentralen Geodatenbank, die wir da einsetzen bei uns in der Stadt. Ich möchte es ein bisschen aufschlüsseln, welche Komponenten spielen da jetzt äh, bei dieser Lösung, bei diesem Vorgehen zusammen. Ähm, das sind auch die drei, die da direkt darunter stehen. Es gibt aber noch ähm, was anderes. Es geht natürlich auch grundlegend darum, wie gehen wir vor bei der Vergabe von solchen Rollenkonzepten. Das ist jetzt auch nicht die der Weisheit letzter Schluss, sondern einfach mal eine, eine Variante, wie wir das ähm, machen. Äh, und dann werde ich äh, eben noch diesen, diesen Kit, der da so in der Mitte sitzt, das LDAP2PG, äh, ein bisschen was dazu sagen. Also das ist alles jetzt nicht irgendwie, super produktiv im Einsatz, sondern da sind wir auch gerade dran, das wirklich rauszufinden, wie das, wie das genau geht. Ich glaube, ich habe es noch gar nie so richtig gesagt, wie groß die Stadtverwaltung hier eigentlich ist. Also nur mal, damit man so eine, so eine Größenordnung kriegt. Wir haben 4000 Mitarbeiter ungefähr. Wir haben etwas über 40 Ämter. Dazu gibt es noch einige Eigenbetriebe und städtische Gesellschaften, städtische Beteiligung. Und letztendlich alle haben so ein bisschen die, die Idee, dass sie eigentlich auch an Geodaten rankommen möchten, ein paar haben wirklich direkten Zugriff oder den, den Großteil haben direkten Zugriff, aber äh, die anderen möchten natürlich auch rankommen. Und ähm, das ist immer so ein bisschen Thema. Wie schafft man das, das auch wirklich zu ermöglichen? Ähm, wir haben in Freiburg eine nicht unerhebliche Open-Source-Geschichte hinter uns. Wir haben nämlich, äh, ich weiß gar nicht genau, wann das war, so ungefähr 2006 glaube ich fing das an, ähm, äh, OpenOffice eingeführt als Ersatz für Microsoft, also jetzt nicht den kompletten Desktop, aber zumindest das Office, die Office Suite äh, auf OpenOffice umgestellt. Ähm, das ging dann einige Jahre. Leider hat sich das nicht so ganz durchsetzen können. Also die, die Abhängigkeit von der Vielzahl an Fachverfahren, die wir da hatten. Ähm, wir haben circa, ich weiß gar nicht, 550 äh, Fachverfahren im Einsatz und die Abhängigkeiten dort an das halt quasi Standard äh, Microsoft Office, die waren so hoch, dass ich das einfach in der, in der Belegschaft nicht wirklich hundertprozentig durchsetzen konnte. Das heißt, äh, vor einigen Jahren ist man quasi wieder zurückgeschwenkt und hat jetzt wieder Microsoft Office im Einsatz. Ähm, ja, <lacht> <lacht> äh, ich sage jetzt mal, so ist es halt. Das funktioniert auch okay, da muss man sich jetzt auch keine Gedanken drüber machen. Äh, es ist halt so, in unserer zentralen IT haben wir durchaus einen Mix, da gibt es natürlich sehr viel Microsoft-basierte Sachen, ich habe es ja schon erwähnt, Active Directory, es gibt noch ein ein altes Novel E-Directory, es gibt aber auch sehr viel Citrix im Einsatz für, für Virtualisierung. Aufgrund dieses Novel e directories gibt es auch als Linux-Variante das SUSEX Linux Enterprise, was wir im Einsatz haben. Das heißt, auch aktuell laufen alle unsere Open-Source-Geschichten eigentlich auf, dem, auf einem Slash drauf. Aber ähm, das, das funktioniert auf jeden Fall. Genau, in dem Bereich, wo wir jetzt die, die Geodatenverarbeitung machen, da haben wir eigentlich fast durchgehend Open-Source-Software im Einsatz. Also äh, vom Map-Server, PostGIS, äh, da gibt es eigentlich quasi nichts Proprietäres, was wir im Einsatz haben. Aber klar, wir haben auch Esri äh, im Einsatz, ArcGIS. Äh, aber eigentlich ist das Spannende, ja auch diese ganz verschiedenen Welten alle irgendwie zusammenzubringen und den Einsatz sinnvoll möglich zu machen. Ja, genau, habe ich ja das sogar noch als Folie. Ähm, also da sieht man mal so die ganze Welt, was wir da, äh, was wir nutzen. Ähm, ich habe da mal zwischen diese beiden Welten, also unten die eher die serverbasierte Bereitstellung, Datenbank und oben die Anwendung, habe ich mal diesen blauen Balken OGC gemacht. Der soll eigentlich heißen, im Prinzip möchten wir versuchen, einen Großteil unserer Bereitstellung an Daten über OGC services hinzukriegen, ja, um einfach genau diese äh, Unabhängigkeit von irgendeinem speziellen Produkt, was auf irgendein anderes spezielles Produkt zugreift, möglichst zu trennen. Ja, das funktioniert eigentlich auch ganz gut, wir, mit dem Katalog äh, können wir sowohl aus ESRI als auch aus QGIS äh, in dem Katalog suchen, können Daten in jedes der, äh, der Tools einbinden, das funktioniert ganz gut. Aber der blaue Balken bei OGC hat eine kleine Lücke, weil es gibt natürlich trotzdem immer wieder den Bedarf, direkt auf die Datenbank zu gehen, um vielleicht performantere Analysen zu machen oder so. Äh, da macht es auf jeden Fall Sinn. Ähm, deswegen geht es hier darum, wie komme ich quasi von der Anwendungssoftware äh, auch direkt auf die Datenbank. Also und vor allem geht es jetzt hier nicht um den ähm, Datenbank-Admin ja, oder jemand, der sich sowieso schon gut mit, äh, mit, mit, mit Datenbanken auskennt, sondern eher vielleicht um den Standard-User. Das ist so ein bisschen der Hintergrund, den man da sehen muss. Äh, unsere zentrale Geodatenbank basiert auf PostGIS aktuell noch auf einer ähm, äh, 9.6er-Version von Postgres mit PostGIS 2.3. Wir haben schon auf einigen Servern auch äh, 10.6er-Postgres äh, mit 2.5 im Einsatz. Und im Prinzip haben wir letztendlich zwei Szenarien, wie wir, wie wir die Datenbanken einsetzen. Das eine Mal ist ganz normal als für, für bestimmte Anwendungen. Ja, das heißt also, wir haben zum Beispiel die PostNAS-Suite im Einsatz. PostNAS kommt mit einem ganz klaren Schema. Da gibt keine große, ähm, da gibt es eher Service-User. Da gibt es nicht jetzt einen einzelnen User, der jetzt direkt auf die PostNAS-Datenbank zugreift, ja, sondern da gibt Service-User für bestimmte Anwendungen. Und die, äh, die greifen auf die Datenbank zu. Da ist, da ist das Thema Rechteverwaltung jetzt nicht die oberste Priorität. Aber das zweite Szenario, wenn User wirklich für die Geodatenhaltung auf die Datenbank zugreifen möchten, dann fängt es halt an, dann haben wir bestimmte Ämter, die erstellen bestimmte Daten und die möchten natürlich ihre Daten für sich im Zug gefangen. Und erstmal soll niemand anders drauf zugreifen können. Ähm, dann gibt es andere Daten, die werden natürlich geteilt, ja? also Basisdaten, Das sollen dann von mir aus alle drauf zugreifen können, aber das sollen bestimmte nur lesen können, bestimmte andere sollen vielleicht auch schreiben können. Und dann gibt es noch den ganzen Part, dass es vielleicht ein paar oder eine nicht unerhebliche Anzahl von Usern gibt, die vielleicht erkannt haben, dass man mit der Datenbank relativ viel machen kann und dass ich dann nicht im Dateisystem arbeiten muss. Und das heißt, die wollen vielleicht sogar userbezogen in der Datenbank arbeiten. Die möchten also quasi ein User-Schema haben, sowas in der Richtung. Also... Das ist so ungefähr, Die sind die Szenarien, in denen wir uns bewegen und äh, aktuell können wir, bilden wir eigentlich nur dieses Ämterschema ab. Das heißt, wir haben in unserer Datenbank ähm, Schemas nach Ämtern abgelegt und dann werden einfach User werden zu Ämtern gemappt und darüber ähm, können Sie dann quasi auf die Daten zugreifen. Ah, da war noch das Rote, genau. Das ist also quasi das Szenario 2, das, worum es jetzt primär eigentlich hier gehen soll. Ich habe es gerade schon gesagt, unsere Fachämter haben dann ihre einzelnen fachlichen Datensätze und in dieses, diese Datensätze, die legen sie letztendlich dann in einem, äh, in einem Schema, manchmal haben, haben sie auch mehrere, je nachdem gibt es so spezielle Themen, wo dann ein Amt auch mehrere Schema, äh, Schemas verwendet und im Prinzip gibt es aber für jedes Schema dann auch einen User, der darauf eben schreiben und lesen darf. Und da fängt schon an, dass dann dieser schemaübergreifende Zugriff, also wann äh, hier in dem Beispiel das Stadtplanungsamt möchte also auf Datensätze des Garten- und Tiefbauamtes zugreifen. Die haben aber natürlich nicht den User, der darf das nicht machen. Das ja. will natürlich das Garten- und Tiefbauamt nicht, dass man denen den Schreiben und Lesenden Zugriff auf alles einrichtet. Ähm, ja, und da kann man sich schon vorstellen, dieses äh, Thema Datenschutz spielt da natürlich noch eine Rolle, aber das ist halt ähm, sehr schwierig am, am Ende zu, zu administrieren. Dann, ich hatte schon gesagt, können wir temporäre Arbeitsbereiche vielleicht bereitstellen, das haben wir aktuell, wir haben quasi so ein großes temporäres Schema, da kann jeder mal was reinmachen, kann irgendwelche Analysen machen, aber das ist natürlich auch immer wieder, wann räumen wir das auf, wann werden da Sachen gelöscht, letztendlich sammelt sich das Zeug da an, ist also auch nicht so ganz ähm, gut gelöst. Ähm, wir haben zwei zentrale Stellen, das Geodatenmanagement und das Vermessungsamt, die können letztendlich auf alle Schemas zugreifen, weil die machen dann, für die Fachämter, die vielleicht jetzt äh, eine spezielle Analyse brauchen, die vielleicht auch nicht das tiefergehende Postgres-Know-how haben, die machen dann letztendlich, äh, wieso als Dienstleistung, letztendlich auch diese Analysen. Das ist aber natürlich nicht deren ihre originäre Aufgabe. Ja, jetzt habe ich hier einfach mal so, dass man das mal sieht, wir haben also ganz viele Datenbanken, da sieht man dann schon, CityDB taucht da auf, das wäre also hier sind eher so die Datenbanken, wo dann spezielle Anwendungen drin sind. Und dann haben wir hier diese, wie heißt es historisch, GeoServer, das hat nichts mit GeoServer zu tun. Gell. Ja. Ähm. War schon so, als ich kam. Ähm, da sind also jetzt die ganzen Schemas drin. Da sieht man jetzt meistens solche drei Buchstabenabkürzungen, sind alles die Ämterkürzel, also ABI, Amt für Bürgerservice und Informationsverarbeitung, ABK, Amt für Brand- und Katastrophenschutz. Und so geht es da weiter. Ähm, genau, und da haben die alle ihre Schemas drin, wo die, wo die Daten dann abgelegt werden. Und jetzt sieht man auf der ganz äh, rechten Seite dann die User. Und da sieht man halt, jeder User hat jetzt quasi den Zugriff auf ein Schema. Äh, wir haben natürlich auch hier bestimmte Service-User, wie zum Beispiel den Map-Server-User. Der muss natürlich auch auf das, zum Beispiel in dem Fall, was habe ich da gemacht, ja, das, das Schema vom, äh, vom Abi, da sind zum Beispiel die statistischen Bezirke drin, der muss da auch drauf lesen können. Und wir hatten bisher so ein, so ein ganz rudimentäres Rechte-Vererbungsschema, wo ein paar User in Rollen reingruppen, um, äh, in, in, in Gruppenrollen reinkommen. Um so ein bisschen zu steuern, darf, ich, darf sich ein User überhaupt an eine Datenbank verbinden, dass man das so ein bisschen einfacher handhaben kann. Aber letztendlich ist das natürlich ein relativ ähm, wenig sinnvolles Konstrukt. Ja, gut. Das. Genau. Das heißt, wir fanden, es ist eigentlich für, nur für wenige User und eine bestimmte Anzahl von Schemas wirklich sinnvoll administrierbar. Und äh, der Hauptpunkt, den ich da als, als negativ ansehe, ist natürlich, dass wir nicht die Einbindung in unser zentrales IDM haben. Ja, also dass Passwortänderungen von einem bestimmten Nutzer zum Beispiel direkt rübergenommen werden, dass es überhaupt unterschiedliche Passwörter gäbe, dass es sowieso keine nicht personalisierten Passwörter gibt und das wollten wir eigentlich gerne ändern. Das heißt, wir möchten eigentlich Einzelbenutzer autorisieren ja, mit ihrem AD-Passwort. Äh, einfach um das Thema Sicherheit damit zu erhöhen. Wir wollen natürlich vor allem auch die Administration verbessern äh, und das Ganze in das äh, IDM einbinden. Äh, und wir möchten die Nutzbarkeit noch verbessern. Da ist das Thema äh, Single Sign-On. Das heißt, ein User meldet sich am Windows an, an seinem äh, Arbeitsplatz, äh, startet sein Cookies und muss sich dann danach nicht nochmal an der Datenbank anmelden, Visionär vielleicht auch noch in irgendwelchen anderen Diensten, aber jetzt geht es mal nur um die Datenbank, sondern er da muss sich nur einmal anmelden bei der, an der, an der Windows-Anmeldung und dann wird die Anmeldung quasi durchgeschleift. Genau, dann haben wir das Thema, wir möchten zusätzlich funktionale Schemas anbieten und da eine relativ feingranulare Rechteverwaltung ermöglichen. Thema Referenzdatensätze, also bestimmte Hintergrunddatensätze, die alle verwenden können, sollen, ähm, sollten da rein. Und wir möchten die einzeluser schemas als Arbeitsbereiche abbilden. Ja, die Komponenten, die wir dazu letztendlich zur Verfügung haben, so ist es, ist das Active Directory, ist unser zentrales Benutzerverzeichnis, steht noch dahinter, ehemals hatten wir noch ein Novel-E-Directory. Ähm, äh, unsere Arbeitsplatzausstattung ist äh, Windows 10, Kugis aktuell noch die 2.18er-Version, <coughs> halt die alte LTR, wir sind jetzt gerade dran, irgendwann mal umzustellen. Und wir haben äh, das PostgreSQL-Cluster im Normalfall aktuell auf Sles 12, äh, SP3 oder SP4, Genau, beides. So und jetzt ist aber die Frage, wie kriege ich das jetzt hin, dass ich mein KUGIS äh, an die Postgres-Datenbank kriege und das Ganze auch noch mit AD verknüpfe. Das heißt im Prinzip, wie kriege ich die Authentifizierung aus meinem AD ähm, über KUGIS an die Postgres-Datenbank und dann natürlich noch die spannende Frage, wie kriege ich denn die ganzen Benutzer und Benutzerrollen und Berechtigungen, die im AD vergeben sind, wie kriege ich die eigentlich in die Postgres, das heißt letztendlich das äh, Backend für das Thema Autorisierung. Ja, jetzt kommen wir natürlich zu dem Thema die Verbindung zwischen Postgres QL und AD, daher natürlich auch der Titel. Also da setzen wir auf den ähm, Kerberos-Dienst, den wir hier sowieso im Einsatz haben. Kerberos ist eben der Höllenhund, ähm, bei dem wir da äh, bei dem, der, der sozusagen den Eingang bewacht in die Unterwelt. Ähm, Kerberos besteht, vereinfacht, aus drei Endpunkten für die Authentifizierung. Das ist eben der eigentliche Client, der sich äh, anmelden möchte, also der Kerberos Client. Das gibt den, den Key Distribution Center, äh, das ist letztendlich eine Sammlung aus unterschiedlichen Diensten. Die Kerberos besteht aus so einem Ticketsystem, wo Tickets quasi zwischen den Anwendungen hin und her gesendet werden und darüber die Authentifizierung stattfindet, deswegen werden keine Passwörter hin und her geschickt. Äh, und es muss natürlich dann noch den Dienst geben, der äh, Kerberos enabled ist, also der sozusagen dann aufgrund dieser Kerberos-Tickets äh, irgendwelche Sachen erlaubt oder nicht erlaubt. So, dann ist der andere Punkt, wie kriege ich die äh, Rollensynchronisation hin und da haben wir uns jetzt für dieses Tool entschieden, LDAP2PG. Das ist also, scheint mir relativ äh, umfangreich, also ermöglicht das, ja, ich das wundere mich, ist das Ding nicht am Strom angeschlossen? Ich mache mal weiter. Solang, ansonsten muss ich es ohne Freunde sagen. Äh, ja, genau. Ich kann also die Rollen auslesen. Ich kann, ähm, äh, ich kann Rollen ändern, löschen ähm, und anlegen. Ich kann Rollenmitgliedschaften zuweisen oder entziehen. Ich kann... Äh, vielleicht ist das das Problem. Ich weiß es nicht. Bringt's was? Ja. Juhu. Äh, also ich kann äh, Rollenmitgliedschaften zuweisen, entziehen. Ich kann Berechtigungen zuweisen, entziehen. Äh, ich kann aber auch so ganz klasse, so, so simple Sachen machen wie statische Rollen zuweisen. Wird man nachher noch sehen, warum das äh, wichtig ist. So und äh, wie es geht. Geht eigentlich dieses Ding da oben mal weg? Hm, nee. okay, lass mal lieber. Ähm, also äh, in der ersten Phase geht es natürlich mal darum, und das haben wir jetzt auch tatsächlich nicht alleine gemacht, weil das ist echt ein bisschen Frickelarbeit, PostgreSQL und Kerberos zusammenzukriegen. Ähm, genau, hatten wir also Hilfe äh, von den Kollegen, die auch vorne in, in der Halle sind. Man muss also Kerberos auf dem, äh, aus dem Slash-System installieren, ähm, die entsprechende Kerberos-Konfiguration auf dem System hinterlegen, sodass es Kerberos auf dem, auf dem äh, Server, der, wo die Datenbank läuft, auch mit dem tatsächlichen Authentifizierungsdienst, äh, unserem AD, kommunizieren kann. Da müssen dann verschiedene Einstellungen gemacht werden und das ist echt sehr spezifisch, da muss wirklich jeder Buchstabe, jeder Punkt, das muss alles stimmen, hat ein bisschen gebraucht. Aber es ging letztendlich. Das Ganze kann man, wenn man es dann hergestellt hat, relativ einfach mit so ein paar Kommandozeilen-Tools einfach mal testen. Da kann man letztendlich diese, äh, die Verbindung initiieren mit einem bestimmten User. Ähm, ich gehe jetzt mal nicht auf diese ganzen Kerberos-Details ein, weil die Zeit auch langsam knapp wird. Ja, genau. Ähm, spannend ist allerdings noch die Kerberos-relevanten Sachen, die man im Postgres machen muss. Da sieht man das hier äh, in der PostgreSQL-Conf muss man das quasi eintragen, wo die äh, Kerberos-Verbindungsoptionen quasi zu finden sind. In der HBA-Conf muss man bestimmte Konfigurationen machen, um festzulegen, für welche Datenbank oder für welche Datenbankgruppe oder für welche User und von welchem äh, IP-Bereich, wo würde denn überhaupt die Kerberos-Authentifizierung verwendet? Das sieht man da hinten äh, bei GSS Map Kerberos, also direkt hier. Und dieses Map Kerberos heißt außerdem noch, dass Systembenutzer auf Postgres-Datenbank-User gemappt werden. Und das heißt, diese Map, die legt man in der Datei PGI.conf an und da kann man quasi sagen, man sieht es hier, also die Map heißt Kerberos, der Map Name und da sagt er quasi alle Benutzer, die, also eine regular Expression, alle Benutzer, die mit Ad freiburg intern kommen, die sollen den pg-usernamen aus der Klammer da vorne verwenden, der da entsteht. Das wäre dann quasi also mein, zum Beispiel mein User, Kerberos, das ist der Benutzername, so wie er in der Datenbank vorhanden sein muss. So, das heißt, was wir jetzt versuchen, ist, Benutzer AD-Konten in PostgreSQL-Login-Rollen anzulegen. Das nächste ist, dass wir AD-Gruppen, die wir äh, dort angelegt haben, letztendlich als Nicht-Login-Rollen, als Gruppenrollen im äh, Postgres abbilden und äh, auch die entsprechenden Schemas machen. Ja? Also, weil die Synchronisation soll sowohl die Rollen anlegen, soll aber gegebenenfalls sogar auch die Schemas anlegen, wenn sie neu sind. Und wir haben noch die Möglichkeit, Berechtigungen zu den Gruppen zu übernehmen. Ich lasse das mal kurz weg, damit wir noch ein bisschen hier hinterkommen. So, und das Ganze wird gemacht mit LDAP2PG. LDAP2PG ist ein äh, Tool, kann man sich relativ Python-Tool, kann man sich äh, installieren äh, mit äh, Pipey. Äh, und dann muss man das konfigurieren, dass das auf die Postgres-Datenbank zugreifen kann. Kann man das lesen? Ein äh, bisschen schwierig, gell? Also man sieht auf jeden Fall, man konfiguriert sowohl die Datenbank als auch äh, die LDAP-Verbindung und ähm, da muss ich mich natürlich schon mal mit einem im, ich habe jetzt einfach mal meinen User genommen, letztendlich müsste man da natürlich einen, äh, einen Service-User nehmen, der sich an der, an der AD verbindet. Und dann kann ich, ähm, genau, dann kann ich einfach schon mal testen, kann ich mich an das AD dranhängen? Äh, kann ich mich an das Postgres äh, ranhängen. Ich gehe jetzt einfach hier mal durch also, und jetzt kann ich mit dem LDAP2PG zum Beispiel erstmal statische Rollen ähm, konfigurieren. Äh, und zwar in dem Fall zum Beispiel einfach eine Gruppe, die sagt, das sind Rollen, die kommen aus dem AD, das sind User, die kommen aus dem AD. Ja, und ein bisschen weiter unten sieht man dann hier einen LDAP-Filter, der ruft mir also alle Gruppen ab, die mit einem bestimmten Namen beginnen. Und diese Gruppen, die werden dann erstellt ja, und sie werden gleich der vorher erstellten AD-Rollengruppe auch noch äh, zugeordnet. Das gleiche kann ich für die User machen, die kann ich quasi genauso mit so einem äh, LDAP-Filter äh, auslesen aus dem AD und kann auch die, die entsprechenden Rollen direkt anlegen und auch sie wieder dieser AD-Users-Gruppe zuordnen. Und jetzt hier vielleicht noch zum Abschluss, nur dass man es nochmal sieht, so funktioniert das dann Ganze. Das ist jetzt quasi nur ein Dry-Run von dem, von dem Tool. Aber man sieht dann hier, er hat hier quasi eine Rolle gefunden, die heißt Freiges Gutachter. So, Und dann äh, fragt er hier nach den Usern ab, die zu dieser Rolle gehören. Es sind also 20 User, die da dazugehören. Dann sagt er hier unten. Okay, er würde jetzt quasi das, äh, die Rolle freiges Gutachter erstellen, gehen wir mal weiter und hier erstellt er jetzt quasi die statische Rolle und hier haben wir auch ein Grant, also hier weist er dann sozusagen auch schon Berechtigungen zu an diese, äh, an diese vorher erstellte Rolle und hier unten sieht man auch noch die User, wie die der Gruppe hinzugefügt werden. Nur noch ganz kurz, hier sieht man einmal die paar Screenshots, die, wie man sieht, dass das Single-Sign-On dann auch tatsächlich funktioniert. Postgis-Datenbankverbindung anlegen, hier ist alles leer. <lacht> Und wenn ich das aber mache, dann sehe ich trotzdem hier drüben die, äh, den Zugriff auf die authentifizierte Datenbank. So, Entschuldigung. Ja, etwas vielen überzogen. Dank. Einen herzlichen Applaus für Michael. Das war jetzt viel Stoff, nicht mehr wenig Zeit. Wie gesagt, der Fototermin naht äh, vor der Mensa. Ich würde mal sagen, machen jetzt keine Fragerunde mehr, ähm, sondern ja gehen alle gleich gemütlich rüber und lassen uns fotografieren. Vielen Dank nochmal.